Finden sich gerade bei uns im Schäfer Innen Out auf der Linie 29. Wir möchten Ihnen zeigen, welche Möglichkeiten Sie für Ihre Terrasse haben. Wir haben viele Outdoor-Produkte, besonders von Fermob. Hier haben wir eine breite Farbgestaltung und so Möglichkeiten, es dezent, wie gerade hier zu sehen, mit Gletschermense, Kaktus zu gestalten. Passen dazu Outdoor-Kissen, Outdoor-Stoffe von Designer's oder auch von Maria Flora. Diese Outdoor-Stoffe zeichnen sich durch ihre Spritzdüsenfärbung aus, die Sie sich vorstellen, müssen wie eine Karotte, die im Ganzen durchgefärbt ist und nicht wie ein Radieschen, wo nur, nur außen die Farbe ist und innen weiß. Dadurch sind diese Stoffe sehr UV-stabil, schimmelresistent, langlebig. Maria Flora hat zum Beispiel sechs Jahre Farbgarantie. Um einfach zu sagen, ich möchte aber es etwas unterhaben, haben wir viele dieser Farbpaletten, in denen wir den Tisch umgestalten können, sowie unterschiedliche Stühle zur Probe sitzen. Wir können zum Beispiel bei Farbenkampf entfernen, einen Honigfarbenen Stuhl dazustellen, sehen schon, dass es anders aussieht, mit andersfarbigen Accessoires können wir auch etwas Farbe auf unseren Balkon holen. Diese Möglichkeit verstehen mit Lampen, die es auch in verschiedenen Farben gibt, sowie mit den Stoffen. Kommen Sie gerne vorbei, wir beraten.